Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben ein interessantes Thema und wie immer in der Zeit der Corona-Pandemie fragen wir uns, was hilft eigentlich? Und können Blütenpflanzen wie der Sonnenhut gegen Corona helfen? Wir haben dazu einen Experten gewinnen können. Das ist der Patrick Krieg. Herr Krieg ist Apotheker, Pharmazeut und Besitzer der Kongressapotheke. Herr Krieg, herzlich willkommen. Herr Klick, klären Sie uns erst einmal auf, unter welchem Namen kennen die meisten Deutschen das Präparat, welches die Pflanze Sonnenhut bzw. Pelargonie enthält? Genau. Sonnenhut kennt man ähm, hier unter den Namen Echinazin ähm, oder Esperitox zum Beispiel und die Pelargonie findet man in Umkaloabo. Ein solches Echinacea, also Sonnenmut naturheilmittel versetzt seit September die Schweiz wegen angeblicher Wirkung gegen Corona in Aufregung. Warum? Wie ist das belegt? Ja, eine Studie soll die Wirksamkeit belegt haben, aber ähm, es ist so, dass die, dass die Studien nicht ähm, am Menschen durchgeführt worden sind, sondern im Reagenzglas, also im ähm, äh, Vitro. Das heißt, ähm, man, weiß nicht, man weiß, dass es gegen Viren äh, wirksam war, aber man ist sich noch nicht so schlüssig, was jetzt tatsächlich ähm, wirksam war, weil es, es war ein alkoholischer Extrakt und Alkohol ist, ähm, wie Sie wissen, genau wie in Dysfunktionsmitteln da, um Viren abzutöten. Also es ist ähm, in Deutschland noch nicht so sehr angekommen, dieser, dieser Hype, äh, weil die Firma äh, für dieses Arzneimittel auch nur in Österreich eine Zulassung hat. Nichtsdestotrotz, es ist ähm, ein gutes Arzneimittel, sage ich jetzt mal, um sein Immunsystem zu, zu stärken. Man sollte eigentlich einfach alles machen, um sein Immunsystem oben zu halten, um hier... Äh, Corona entgegen zu fiebern, sage ich jetzt mal. Falls die Zellversuche auf den Menschen übertragbar wären, würde das Präparat dann für die Prophylaxe oder auch für eine Therapie bei bestehender Covid-Erkrankung sich eignen? Also es würde auf jeden Fall prophylaktisch äh, funktionieren. Aber bei einer Covid-Erkrankung denke ich mal unterstützend auf jeden Fall. Man braucht natürlich ähm, sehr, sehr viel Sonnenhut, wenn man tatsächlich den Presssaft trinken möchte. Es gibt natürlich hervorragende, gut eingestellte Tinkturen in der Apotheke oder Tabletten, die man hier regelmäßig einnehmen kann. Meine Empfehlung zum Beispiel, lieber das Umkaloabo zu nehmen. Das kann man sogar ein ganzes Jahr lang nehmen. Das würde, hat keine Nebenwirkungen. Echinacea, also Sonnenhut, wird ja auch anders eingesetzt. Wofür und wobei? Alle Präparate hier sind... Ähm, dafür da, um das Immunsystem erstmal zu stärken, damit man ähm, sich besser, damit der Körper besser gegen Bakterien und Viren sich ähm, wehren kann. Abschließend noch eine Frage zur Herstellung der Präparate. Wie werden Naturheilstoffe gewonnen? Welche Länder haben sozusagen Plantagen angelegt und verarbeiten diese zu Heilmitteln? Eine sehr interessante Frage. Ähm, es gibt Plantagen, die natürlich angelegt worden sind, das sind verschiedene Länder, das wird hier in, ich erzähle, wird zum Beispiel in Nordamerika oder auch in Deutschland kultiviert. Die Pelagonie wird, oder wird nur in Afrika angebaut, aber auch Afrika ist groß, man könnte das natürlich erweitern, wenn tatsächlich die Nachfrage vergrößert wird. Würde es überhaupt ausreichend Kapazitäten geben, wenn sich die prophylaktische Wirksamkeit herausstellen würde von Echinacea? Das ist natürlich jetzt nicht etwas, das man von heute auf morgen ähm, äh, kultivieren kann. Das dauert natürlich auch äh, Jahre letztendlich, um äh, größere Plantagen her zu, äh, neu zu errichten und so. Aber es ist, äh, ich denke, da wird schon was Einiges gemacht, damit äh, der Bedarf gesättigt werden kann. Herr wie ist dann Ihre abschließende Empfehlung zum Einsatz von Echinacea und Pelargonie? Also die ähm, Echinazin-Präparate dürfen normalerweise nur beschränkt eingenommen werden. Empfehlung wäre hier so zwei Wochen, vier Wochen äh, wäre hier okay, am Stück zu nehmen. Ähm, die Pelargonie-Wurzel hat hier keine Begrenzung. Also das könnte man dauerhaft nehmen. Vielen Dank, Herr Krieg für Ihre Ausführungen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie dabei waren. Ich denke, wir haben viel gehört. Es war interessant. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.